Petrus verstand nicht, warum Jesus ihm die Füße waschen musste beim letzten Abendmahl. Petrus hat auch davor schon nicht verstanden, als Jesus ihm schon mal offenbart hat, dass er sterben muss, warum es geschehen muss. Da sagte Petrus dann, "Das darf nicht geschehen. Er konnte es nicht verstehen, warum Jesus sterben muss. Jesus antwortete ihm dann, Weiche von mir, Satan? Was du denkst, ist rein menschlich gedacht. Und auch beim Abendmahl hat Petrus rein menschlich gedacht. Er wollte nicht, dass Jesus ihm die Füße wascht, weil es war sein Herr, sein Meister. Das menschliche sich macht, der Meister sowas nicht, sich Demütigen. Und obwohl Jesus gesagt hat, dass Petrus schon rein ist, hat er immer noch einen falschen Geist gehabt. Einen rein irdischen Geist gehabt. Und als Jesus dann gefangen genommen wurde, hat Petrus immer noch nicht eingesehen. Er hat sein Schwert gezogen und der Wache ein Ohr abgeschlagen. rein irdischen Denken. Er konnte alles nicht verstehen. Beim letzten Abendmahl hat Jesus auch gesagt, noch könnt ihr es nicht verstehen. Aber später sagt er dann, wenn er fortgeht, wird er den Ratgeber senden, den Heiligen Geist, seinen Geist, dass sie verständigt macht. Sie in alle Wahrheit einleitet. Das ist der Heilige Geist, der uns Verständnis schenkt. Ohne ihn können wir es nicht verstehen, was Jesus sagt. Und es gilt nicht nur für das, für diese eine Stelle, es gilt auch für die ganze Bibel. Wenn wir die nur mit unserem eigenen Verstand lesen, dann können wir es nicht erfassen. Kein Mensch schlau genug, um die ganze Bibel zu verstehen. Gott sagt, derjenige, der sich selbst für schlau hält, den lässt er blinden. Und die Blinden macht das Sehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Er macht uns sehen. Er schenkt uns die Gabe des Verstandes. Wenn wir die Bibel mit dem Heiligen Geist lesen, offenbart er uns Dinge, die unser eigener Verstand nicht verstehen kann. Beziehungsweise er zeigt uns die Dinge, für die wir blind sind. Wenn du den Heiligen Geist noch nicht hast, dann bitte Gott darum. Gott wird dir den Heiligen Geist schenken, wenn du ihn haben möchtest.